Hey, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Jetzt hat sie... ...dessen da eigentlich regalisiert. Es ist klar, dass wir es mit einem Bösen zu tun haben, das schwer zu verstehen und noch schwerer zu bekämpfen ist. Hast du einen Ring mit es drei Mana? Na. Der in den Obwohl er Ring schon? Und wurde und uns verkauft. Sein Name ist Deckard Kane. Ihr müsst nach Tristram gehen und ihn finden. Ich bete, dass er noch lebt. Wir müssen irgendwen finden. Wahrscheinlich eh den Kane, ja. Aber was hat das jetzt mit der Schriftrolle von dem Baum zu tun gehabt? In oh, im Feld der Steine. Ah. Was, was ist hm, also das? Also außen nicht ja. Dann komm mit zu Fenstersteine. Woher well, warst du, wo wir hin müssen? Was hat das jetzt mit der Schriftrolle vom Baum zu tun gehabt? Ich, ich, ich hab das jetzt irgendwie gar nicht da... Uh, in Zusammenhang gerade irgendwie gar nicht checkt. Was hast du denn Sie da für einen schönen großen Itemblocker? Ich bin da gar nichts. Kein Schlüssel zu den Monolithen. Na, habe ich nicht. Hättest ja, du das vorher gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Dass du das hast. Hab ich keine Ahnung. Alles klar. Ich weiß es nicht. Ich habe das Stehen, da steht nämlich der Zusammenhang auf einmal. Geht zu den Moliten im Feld der Steine, berührt die Steine in der richtigen Reihenfolge. Wenn sie in der Unifus-Schriftrolle angegeben ist, also wie sie in der unifuss schriftrolle angegeben ist, dreht durch das Portal nach Christ Okay, jetzt verstehe ich das wenigstens, wir haben das irgendwie gebraucht. Aber irgendwie hat die Frau da oben mit mir das nicht gescheit geredet, muss ich sagen. Lol es aber richtig gemacht. Yo. <lacht> wo hast du die, die Schriftrolle gehabt? Ja, und ich hab's gefragt ob du das hast. Ja, ich hab da eine Schriftrolle und jetzt sagst du vor du hast nirgends nicht, ja, nicht gehabt. Ich hab sie am Boden gesehen, beim Baum. Ja, ich hab sie aufgesagt. <lacht> ja, aber ich nicht. Und da ist also die Reihenfolge drinnen gestanden und wie ist es das gesehen, einfach nur die Elemente da, die Zeichen. Da drin ist der Cain anscheinend. Ich will doch nur den Zusammenhang verstehen. Aber es Stock. Okay, das macht auf einmal wieder Damage. Ich bin kein guter Untoter. Was? Ich bin ein guter Untoter. Wo ist ein guter Untoter? Ich Ah ja. Auf draufklopfen. Der ja, hält ziemlich cool aus. <lacht> Aber bis jetzt regelt der Heal. Der Heal ist ja richtig. ja. Alter, ich hab's genommen. Ohne den hätte ich einen Drang trinken müssen. <lacht> hey, ja. <lacht> Aber siebt Tränke am Boden. Aber keinen einzigen Drang getrunken. So werte machen wir aber mal geschickt oder so kann Ich ist nicht klar was wir machen Immer das gleiche Dornen 4 Jetzt machen wir 370% damage Das ist noch ein guter ne? Überladen, das kann nicht sein Wo ist da Ich hab schon gesehen so ein der was da hinten verstecken. Ich muss sagen, so Aura John ist sehr angenehm zum spüren Ich glaube jetzt mein Begleiter oder so, kann die alle verzaubern, glaube ich Wenn das das ist, innere Sicht oder wie es das heißt mhm. Tausend Sachen oben Habe gerade frisch weggeworfen. Denke mal ja Und Dorf. Auch nicht schlecht Was habt ihr fest? Wir suchen keinen AK im Lager der Legionen. Ah, der ist schon zurückgelaufen oder was? Unschön. Okay. Nice. Dann kriegen wir das dann noch. So. Was okay, sind denn die jetzt vor? Hm? What? Fehlermeldung kriegt. Aber ah, ein Crash kriegst du sicherheit. Ich glaube, so ich hab bei der Frau die Quest abgegeben und sie mir gerade noch gelabert. Und du hast dann die Frau anklickt, dann wurde es nicht Shop. Jawohl. Ihr habt ah, jetzt labert sie sag, wir wir mit mir. ich haben wir jetzt gleich Ding Nice. Ich bin hier reden. ja 3 3 Haben wir geschafft. Hast du noch immer Drago und 1, 2, 3, 4, 5? Ja, Drago 1, 2, 3, 4, 2, 1 oder so. Fast. 1, 2, 3, 4, was? Muss es genau gleich eingeben? Jo. Achso, dann das schaffe ich nicht. Was macht der? Ja, <lacht> ja. Achso, da steht sie, eh, warte. Dargo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hab ich ja gesagt Die Zahlen sind nur beim Passwort das ist gleich Den Namen hast du Zahlen drin? Ja, ich hab ihn verklickt Da steht was drin, 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2 Und das Passwort ist 1, 2, 3, 4 5 so. so, sie hat uns jetzt die Quest. Geben. Nice. Ja, moin. Gibt uns aber eine neue Quest also. ja, ja, den magischen Schmiedehammer verloren. Ja, moin, dann kann sie unsere magische Rüstung herstellen, wenn wir den magischen Schmiedehammer geben. Die Chasi. Festlock. Das richtige Werkzeug. Nice. Den Doom haben wir noch. Guten Tag. Ich hätte gern irgendwie einen weiteren krie Ring. Weil den kriegt kriegst du. Duper Ring. Ha? Da kriegst du einen Da Okay, wo hast du alle her? Ich hab grad mal einen Gluter gekriegt. Okay, nice. Ja wenigstens irgendwas, 10 Angriffswerte klingt gut eigentlich. Hier waren... mit nein, sonst die an anstärke. Ich glaube der beste Ring zur Zeit. Nice. Wo müssen wir denn hin? Dunkel? Cool. Hey, ist es wieder neu? Jupp. Yep. Das heißt, es ist random. Achso, es ist sogar komplett neu generiert. Es wird neu generiert, so ich gar nicht gewusst. Nur weil wir da gerade ausgeflogen sind einmal. Im Diablo war eigentlich immer schon alles generiert. Ja, aber das. das ist so ein Speicher aber oder? Komm mir jetzt vor. Ist vollkommen ja, auf, auf einen Fortschritt, hat es gespeichert. Vorher hast du nicht SC und speichern, dann Ja, was Aber jetzt kann man so wieder die XP grinden und so. Das war ja schlimm so. Okay. Hat sich Diablo 3 eigentlich die ganze Sachen respawned? Ich weiß es gar nicht. Ich, ich, ich renne halt jetzt durch und schau mal, wo du weiter bist. Ja. Er das ein ziemlich nice Schild 15 Verteidigung und so weiter hm. Ich könnte mal nice offen gebrochen und nice hm. Schild Muss sagen, ich schaue so wie ein echter Paladin aus Und das ist, obwohl das alles eigentlich nicht Baladin spezifische Rüstung ist. ist richtig schön das Eisen Da gehts gleich weiter Ja moin auch wenn man den Teil skippt ein bisschen. Das Schwarzmoor. <lacht> <lacht> ja, brauche jetzt Ja, ich weiß nicht Der ist super Der ist mega broken. Schlechter sind das. Ja, das muss man schon ein Mal öfter aufgeklopfen. Nice. Ich muss sagen, Balladin, beste Klasse. Du brauchst immer ein Team. Hm. Das ist ja angenehme Klasse. Brauchst hm. du ein Team? Ja, ich la. Ja. Ich kann nicht noch mehr tragen. La, la, la gönn dir das, gönn dir das. Gönn mhm. ihn dir. Was ist denn das? Eins zu... Eichenbaumweiser, what the fuck? Sechs Verteidigung, meinet Orph. Ah. Eichenbaumweiser. Was ist. Was passiert dann? Das ist Kill, was das ist das? Das Kill. LOR Was? Mhm. Das ist er? Ruf ein Gestein dir herbei, der das Leben von euch und eurer Gruppe erhöht LOR Ich leh ja. Ich habe jetzt also 92 Leben, das ist 10 mehr glaube ich 30% mehr Max leh 30%? Das klingt jetzt irgendwie nicht so irgendwie aber das ist eigentlich, der Halb ist eigentlich schlechter. <lacht> ich bin nicht full. Nice. Hey, wir mit 92%. 92, aber ja. Vielleicht ist das andere Doom doch mein eigenes. <lacht> der ist ziemlich witzig. Mm. LOR, der vergessene Doom. Welcher Dumm war jetzt noch so schnell? Welcher Dumm war es? Ich weiß es nicht. Haben wir von einem Doom gekriegt? Morgen <lacht> müssen schnell skillen, währenddessen wird es beitert. Scheint, jetzt habe ich nur 8 oder 8 KB. Wird auf jeden Fall mehr AP geben, oder? Und ich weiß nicht, wie nicht was wir skillen werden. Yeah, 410%! <lacht> <lacht> nämlich kriegst du gerade über Gleiter, nämlich. Da liegt der Ring. Und ich. Abbie ihn. Plus 10% schnellere Zauberrate, brauchst du das? Ja, geh mal her, 10% schnellere Zauberrate. <lacht> vielleicht oder nicht ist nicht der Aura 10% Prozent <lacht> ich stelle mir vorher der erste Heal kommt nicht nach einer Sekunde sondern nach 0,9 Sekunden Nee, es geht weil es der Aura und der Zauber eigentlich <lacht> da blinken auch 1000 Items komplett wurscht Wo wir ich denn? Drum meine oder? Machen wir da rum, da rum noch fertig Was sind die Stadt? Ja, wir nicht die Stadt, ok Wir mal noch ein bisschen In den Tower Das war's. Dieser Turm soll vom Bösen befreit werden. <lacht> ja, moin. Gott sei Dank wir Ich war ziemlich gute Klassen, also Klassen -Kombi, kombi vor. Mhm. Ui, ist halt ah, voll cool Alter, oh, sind Monster noch nie gesehen Oh, Ja, ist eher ein Oh mein Gott, der Healy geht langsam durch Oh mein Gott <lacht> Easy. Äh. Einfach am Heal gewesen. Nochmal zugeschaut, was du machst. Mal. 2, 3, kein 23, der ist besser. Aber leider überhaupt nicht viel besser. Na, ja, wirst du nicht 27. Er gibt halt 10% verbesserte Verteidigung. Ich weiß nicht, ob das schon das ja, auf, auf das eine Rüstungsteil. Ja, dann. Das ist zugerechnet. Ja, dann ist das weg. Cool. Ich muss da unten aber einen anderen eintun. Hier. Yeah. Seltener kann man Sachen anziehen? Damit also. kann ich jetzt noch nichts ich kann es mit dem seltenen ja. reden. Wie irgendein Knopf drückt, unersichtlich. Ich, ich weiß es nicht, warum. Spielmenü. Charakter A. No. No. No. No. Wie irgendein Knopf drückt. Hä? Ähm. Gib einem Söldner einen Trank aus dem Gürtel. Schau um bloß eins. Stabil. Oh! Oh. Oho. Oho. Innere Sicht hebt gegen in der Nähe von wo, sie, wo sie euch und eure Gruppe leicht zu treffen sind. Achso, das funkelt einfach nur dann. Quasi. Ja, ich kann hier Sachen anziehen. Ah, ich hab da Brust okay. perfekt. Kopf würde ich brauchen und Waffen, aber ich, ich kann auf jeden Fall keine Axt nehmen anscheinend. Und das Spiel oder? nicht. Also ich kann da einen Bogen nehmen. Einen Kopf würde ich brauchen. Hast du den Wolfskopf noch? Nagel? Das ja. ist nur der dann. Nur für Droide Ich ja. hab hey, vorher noch gesagt, das Spiel ist leicht und auf einmal kommt so ein Johnny, der was noch fast gekillt <lacht> Das war ja groß Ja trotzdem Ich finde jetzt ist es paar Mal schon wieder schwer geworden eingehen was entth risks with heaven? 1 drauf rein Klingt auch eine gesunde Tasche 2 Boah da ist noch ein Tasche 3 Aber wenn du jetzt da herklicke die alte Grafik Aber mir kommt die alte Grafik auch besser vor als die alte Grafik, wenn du verstehst, was ich meine Wie troll das ist Oha Ja. Wir sind auch auf Strom wird jetzt Armbrust? Kann ich jetzt meiner super o? Aí haben Damit kann no. ich jetzt noch nicht. Mm -hmm. Dafür habe ich es jetzt identifiziert Dafür, dass ich sage, na geht nicht Jey <lacht> Auch zu gut in die Dorni treten Was ist wieder? Nein. Wieso batcht man das eine, dass man das alte sehen kann? Einfach nur für den Mhm. Einfach nur für das Spiel, die wir sagen, hey, aber mit einer neuen Grafik ist das nicht das gleiche. Ja, dann druck halt die Tasten. <lacht> ja, wir sind nicht lumpen lassen und Battle, nicht? Etage 3 klingt wie ich wo ist mit der Etage 4? Ja, ich will ja was davor halten In ja. dir Ich bin in der Laden Ich kann nicht noch mehr tragen. Hey! Du musst doch eh gerade zusammen. Ich bin vier übergegangen, ist das gut? Na. No. So, oder? Ich bin Wir sind mit den 300 Fisch. Verbindung wurde unterbrochen, was? Was? Bist du auch draußen? Na. No. Also Weiße Zeichen, oder? Na. No. Ich bin schon summiert. Oh mein Gott, das so ist die ganze Dungeon voll. Das ist doch. Oh boy. Alle bei der Tür zusammenklopfen Du musst schon mehr Damage als ich mir vor. Aber warum funktioniert das da gerade nicht? Er macht ihm gerade kein Damage irgendwie. Ah, kann man immer nur den grünen Damage machen? Was? sein? What? Wie soll auswählen? Das war für es real verwirrend gerade Nimm alles mit <lacht> ich, ich bin schon wieder voll Ich bin gerade von der Stadt gekommen cool. Ich bin eine 4! die neutren müssen weg. 5. Wahrscheinlich. Die Etage sieht aus wie ein Schwert. Dann die zur Etage 5. Questlock. Sieg die böse wie soll sollt voll Blut klar für die Moment. No good morning, monster. Here and the grim. Ganz schön skilled da, bro. Ja, moin! 54%. Was hab ich da gekriegt? Irgendwas witziges hab ich gekriegt, komm Auch nicht. Die Gräfin. Sogar die schon gekloppt also, Ja, Gräfin. Okay, gut, dass ich vorher nicht skilled hab. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, fast draufgegangen. Is stuck ich muss da einfach jetzt auch mal rundherum laufen eine halbe Stunde. Ich, ich muss da mal einen Mana dran reinballen. Die Gräfin? Ich sehe, sind so die schrecken Also von Schreck. Die Fiona. Oh, hat aber gut ein moin. Hey, Drain. muss man mal identifizieren. Das ist ziemlich gut. Aber es ist gefühlt besser. So die Runde da bekommen. Ja. Und? Level 15, Level 19. Anbringen an irgendeinen Gegenstand. Nice. Mit Zocker. fest abgeschlossen. Und so geschah es, ich dass das die Griffie, die einst im verjüngenden Blut von hundert Jungfrauen badete, nicht begraben wurde. Und ihr Schloss, das so viele Gräueltaten gesehen hatte, zerfiel zur Ruine. Nur noch ein einziger Turm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 Ich <lacht> bin mir gerade nicht sicher, ob die Story gerade zum zweiten Mal angehört habe oder nicht. Ich kann nicht noch mehr tragen. Vorher <lacht> habe einfach eine Quest-Dialog abgespielt, weil irgendwie, irgendwie müssen wir gar nicht mit nirgends hinkommen bevor. Hier ja, raus ist es dann die Antwort. <lacht> da ist die Quest. Gut gemacht, mein Freund. Durch Mut und Gelegenheit wurde eine neue Alchemie geschaffen. Da können mal Gegenstände identifizieren. Ihr werdet einige geheimnisvolle Gegenstände von den Dämonen erhalten, die ihr besiegt. Manche sind von großem Nutzen für euch, manche eine große Gefahr. Lord. Bringt mhm. sie zu mir und ich offenbare euch ihre Geheimnisse. die Belohnung dafür geben. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die 2 gefallen hat.